Hallo und willkommen zu einem Panda Let's Play, ich mache ja nicht so viele Let's Plays, aber als ich dieses Spiel bekommen habe, habe ich mich so drauf gefreut, dass ich es das mit euch teilen werde. Und zwar ist es Night Trap für die Switch und zwar habe ich das als höchstes Release mir von Limited One Games geholt. Diesen Sonntag sollte eigentlich ja, das Projekt DOS PC Part 3 erscheinen. Leider, ähm, das schon ich wollte eigentlich das diskettenlaufwerk Kit machen. Das hat nicht so ganz geklappt, also muss ich hier einen Satz bestellen. Naja, gut, schauen wir mal auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass ich das live nächsten Sonntag irgendwie angehen kann und euch das Video zeigen will. Deswegen musste ich jetzt, äh, oder, musste ich in Anführungsstrichen ein Let's Play einschieben und zwar Nightcap. das kam bis Donnerstag bei mir an. Ich habe es vor zwei Monaten vorgestellt. Wie gesagt, als physische Version von Limited One Games. Und dieses Spiel hat mich schon immer etwas gereizt. Ich weiß gar nicht, ob das hier bei uns in Deutschland überhaupt erschienen war. Ähm, das ist ja damals für das Sega CD-Add-On erschienen für das Mega Drive, bzw. Genesis in Amerika. Und das hat in Amerika so eine große Gewalt- und Sexualität-Kontroverse ausgelöst, obwohl das natürlich aus heutiger Sicht total lächerlich ist, aber deswegen war ich weiß, immer neugierig, wollte in das Spiel mal reinschauen und jetzt haben wir die Chance. 25 Jahre Edition ist es, ist es ja. Ich gehe mal kurz in die Option rein. Ich habe gerade schon so ein bisschen geguckt, okay. Hier kann man zwischen Original und der neuen Version unterscheiden. Ich nehme einfach mal jetzt immer die neuen Version, weil es wahrscheinlich einfach ja, für heutige Augen zu sehen ist. Was ich etwas schade finde ist und zwar seht ihr, Text gibt es auf Englisch oder Französisch. Leider nicht auf Deutsch, ähm, genauso wie Audio, Französisch und dennoch äh, Japanisch. Äh, wahrscheinlich ist das in Deutschland nie erschienen, nehme ich mal fast an, sondern in Frankreich. Würde, würde es Sinn machen, aber ich hätte mir jetzt für dieses Remake wenigstens das gewünscht, dass sie irgendwie deutsche Untertitel einbauen. Ich hoffe ihr könnt einigermaßen gut englisch, ich versuche halt mal so simultan etwas zusammenzufassen. aber ich will es auch nicht groß labern, wir starten einfach mal das Spiel. Es wird jetzt kein komplettes Let's Play werden, ich habe jetzt mal so eine halbe Stunde oder sowas angepeilt, dass ihr mal so ein bisschen halt einen guten Eindruck in das Spiel kriegt. Ne? So, es haben wir anscheinend eine ziemlich lange Ladezeit, finde ich komisch oder... Emuliert ist das quasi von der CD damals. Das sieht schon mal herrlich trashig aus. Also, was erwarte ich? Ich erwarte ein trashiges Spiel mit äh, FMV, also Full Motion Video Aufnahmen aus den späten 80ern. Das Spiel wurde ja schon in den 80ern gedreht, die Filmaufnahmen, wurde eigentlich geplant für so eine Art, ich glaube Videokassettenspiel oder sowas äh, zu erscheinen, wurde aber nie verwendet und dann wurden quasi die Videoaufnahmen dann halt für das Sega CD Spiel recycelt. Das ist glaube ich äh, 93, 94 oder also 92 erschienen, auf jeden Fall irgendwann, irgendwann in der Kante. Da wurde quasi einfach die Videoaufnahmen quasi recycelt, obwohl sie eigentlich in den 80er Jahren gemacht wurden. Wie man sieht, Grundspielprinzip ist, wir haben jetzt hier so ein Haus mit Fallen, die wir äh, über Video auslösen können und müssen dort die äh, teilweise wahrscheinlich gleichbekleideten Damen retten. Okay, Leute wurden entführt am See, bla bla bla. Also von der Story her ähm, erwarte ich jetzt nicht groß etwas, muss ich sagen. Das ist Kelly. Signal Okay, die Kelly müssen Now, wir anscheinend know, retten. Ja. Das ist für uns ist das? Einer unserer hat auf die unit hier in der Was bedeutet? Was bedeutet, wir haben complete Kontrolle über the Kameras und the traps Aber wer operates das? Wir steuern. Also, das Haus ist äh, voller Kameras und Fallen zum Abwärmen von Einbrechern und die klugen Jungs dort haben sich da anscheinend reingehackt und wir bedienen jetzt die Kameras und die Fallen, während die Soldaten sich wahrscheinlich auf den Weg dahin machen. Okay, wir müssen aufpassen und besonders die Kelly müssen wir retten. Ach, da ist das neue Layout. So, hier kann man jetzt unten anscheinend... Oh, da kommen Fieslinge rein. Und man kann jetzt von Kamera zu Kamera immer schalten. Oh nein, die Bösen. Und das heißt, man kann hier live immer in die Räume reinschalten, was dort gerade passiert. Mal gucken. Oh, je. je, je. Wie kann ich hier jetzt Fallen auslösen? Weil die Fieslinge sind jetzt überall. Ja. Wie eine Falle auslösen? Wunderbar, boah, sind wir gut. Habt ihr das gesehen? Okay, also wenn man auf den B-Knopf drückt, dann kann man eine Falle auslösen, wenn sie auf der richtigen Position sind. Ich schalte hier einfach mal durch, okay, die Küche ist... Ah, da, da kommen welche rein. <lacht> Guckt doch mal, wie die... Also... Da, sind sie über eine Falle, oder? Eine Falltür, jawoll! Ja, wir sind gut. Wir sind gut. Okay, der läuft jetzt neben der Falle dran vorbei. Mal schauen, wo jetzt hingeht. Okay, hier ist eine Bewegung, aber hier ist kein Fiesling. Oh, 80er Jahre, coole Leute. Ach, hier war gerade nee. Also hier ein bisschen Five Nights at Freddy's, nur cheesiger. Problem ist halt, man weiß nicht, wo die Fallen sind. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal ab und zu. Ha! Und er ist weg. Also wir müssen wirklich quasi über, über der Position sein. Mal gucken. Okay, wir sind. Also, wir hätten 10 von den vierstigen einfangen können, haben es bisher aber nur 3. Yes. Yeah. Das ist doch so herrlich. Ist, 80er ich Jahre irgendwie. Äh, Irgendeine like oder sowas vom Outfit her, oder? So herrlich. Also, wenn ihr mal Nostalgie haben wollt, hier habt ihr das. Okay, was ist Vintage. Oh, Jeffrey, Don't be so selfish. Okay, wir haben beide eingekauft. Auch kein Untertitel, komisch, ne? Dass man sich das irgendwie vom Text hätte einblenden können. Gut. Hier ist Bewegung, war hier was? Okay, sie gehen aus der Küche hier jetzt hin. Genau, da kam das jetzt der Gäste vom, vom Auto. Me, ah, das ist die Kelly. Oh, hier sieht ein bisschen psycho aus. Das sind wie es Dinge. Und, und, und, und. Und komm hier. Ich drücke es einfach immer hier ab und zu den B-Knopf in der Hoffnung, dass hier irgendwas ausgelöst wird. Ah, jetzt kommen die hier. Schnell rumschalten. Muss ne? irgendwo eine Falltür sein. Oh oh, sie kommen. Achtung! <lacht> sie kommen. Und wo, wo gehen sie jetzt hin? Sie sind jetzt daher. Sind ich jetzt hier? Da bewegt sich was? Okay, komm hier. Hier war auch eine Falltür, oder? Hier ist auch einer. Auch oh, die böse Musik, ne? Wenn die Füße hingekommen. Oh, steht euch mal... Ah, das war die Falle! <lacht> Grandios. Dann fahre ich mir natürlich auch. Sicherheitskamera ist schön und gut, ne? Aber wer präpariert sein Haus, hier mit solchen Fallen? Hier sind wieder welche. <lacht> Stell dir mal vor, ihr baut euch ein Haus und baut euch solche Fallen ein, die man dann irgendwie auslösen kann. Was kann da wohl schief gehen, ne? Okay, ich schon mal die Gespräche. Das sind wieder die ich, wenn ihr die äh, knapp bekleideten Damen sehen wolltet, aber die Fieslinge sind gerade wichtiger. So, der ist schon mal weg hier. Okay, der Rest geht nicht. Wo gehen die rein? Ach hier. Ins Bad. <lacht> okay, wo gehst du rein? Hüpp, gehst du einfach da durch? War das jetzt eine Falle? Okay. Die wissen noch nichts davon. Ich habe sie bisher ganz gut geschützt, glaube ich. Also unten Victor steht ja, wir haben fünf Minuten durchgehalten. Ich bin sicher, and und die Jungs take care of alles kümmern. Ja, welche? Ich verstehe. Also entschuldigen wenn ihr mir die Gespräche jetzt mitlauschen wollt, aber ich wollte jetzt ja die, die Leute retten. Okay. Ah, die können okay. jetzt gerade auf sich treffen. Okay. der Feind. Ach hier ist ein Kiesling. Ich habe noch nämlich die ganzen Zusammenhänge von dem Haus äh, erfasst. Bitte geh jetzt wieder raus haben also, sie aber so gesehen ganz gut zusammengestellt, ne? oh, okay. dass das so fließend überläuft und so weiter. Ich schätze mal, es war bestimmt so ein Set. Oh, da, da unten rechts läuft er weg. Mhm. Okay, hier ist nichts. Oh, hier. Eine so dunkle Gestalt. <lacht> und wieder der böse Schrank. Oh, wie geil. Weil so... <lacht> Die Wand geht da auch noch weg, wo er rausfliegt. Ah, herrlich. So, also der Besuch ist da. Schießt wieder ein Giesling. Also wahrscheinlich kann man dann auch mal versuchen, die Story zu verfolgen. <lacht> Und das egal. Herrlich. Also wie gesagt, ich hämmer einfach mal ähm, quasi auf die B-Taste. Ich weiß nicht, ob man das vom Geräusch da Hört Hört ihr das? Das ist halt von wegen, oh, kann ich eine Falle auslösen oder nicht. So, da sind die Mädels. Oh, hier haben wir Gieslinge. Ja, der ist weg. Aber hier. Und hier, im Flur ist da bestimmt eine Falle, oder nicht? Nee? den haben sie hier nicht verkabelt. Mal gucken. Also bisher haben sie ja keiner erwischt, ne? Hier war irgendwas dunkles? Der ja, Küche, da haben sie auch bestimmt eine Falle. Sind sie wieder weg? Und? Hier so, ein Fenster. Oh, da gibt's ein Gitarren-Solo. Also, da muss ich hier mal den tollen gitarre mal reinschalten. Oh, da oben, oben links haben wir einen Soldaten, der reingekommen ist. Okay, da konnte ich nichts machen. Also, bisher ist keiner erwischt, oder? Guck mal diesen klischee an. Hier war doch gerade wer, oder? Dann gucken wir mal die Mädels. So stellen wir uns doch alle diese typischen Pyjama-Partys vor, oder? Oh oh. Na! Ich guck mir diesen Mädchen. Pyjama-Party-Mädchen an. Oh je. Mist. Und während. Ich dachte, der Soldat kann sich selber werden, ehrlich gesagt. Ja, diese. Gehen wir wieder zur Party. Oh, selbstverständlich, noch die hier. Ach, hier. Auch wie geil die Design sind, ne? Hm, wo sind sie hin? Hier. Da war keine Falle, hier? Ach, hier, der Hausflur, da hatte er ja keine, ne? <lacht> Gefährlich. Ja, man sieht die Schnitte leider. Also ganz flüssig haben sie es nicht hinbekommen. Okay, da ist oh. Komm. Ah. Aber so gesehen, dass das diese Videoaufnahmen sind, etwas schlechtere Qualität, also rein von der Bildqualität sind, ist so gesehen gar nicht so verkehrt. Weil das ja denn so Security-Kamera-mäßig ist, Look, ne? Was job protect, oh. the ja, so schlimm war ich jetzt suckers. auch nicht. Wir haben verloren. Das ging schnell. Aber oh, ich habe doch nur einen Soldaten abgeführt gesehen. Ich will jetzt mal in die andere Modi reingucken, dass ja mal so eine so eine ungefähre Vorstellung habt. Also das Spiel ist einfach köstlich, glaube ich. Also was ist The Basement? Ach, das sind quasi Interviews und so weiter. Ein paar Goodies, das ist natürlich nicht schlecht, aber für ein Let's Play sich das anzuschauen, ist das natürlich jetzt nicht so toll. Survivor, mal gucken, was das ist. Ba, ba ba ba ba being over one, press A to begin. Ach, das ist das ohne Vorgelaber wahrscheinlich, oder? Was machen die denn da? Ist das nochmal ein anderer Modi? Oh, da wären sie fies. Also das war wirklich so Thema der Gewaltdebatte. Wie brutal hier quasi auseinandergenommen, wenn Aus das heute ist, ist das total lächerlich. Aber ich kann hier keine Falle auslösen, was soll das denn hier? Okay. Ha! Okay, also kann man da anscheinend Zeit halt die Falle auslösen. Also passiert, muss man das Spiel einfach mehrmals spielen, um, um einfach zu wissen, ha und wieder, zack! Um einfach zu wissen, wo die Fallen sind und wann man sie auslösen kann, ne? Ich glaube, hier halten wir uns etwas besser. Okay, die kennt sich aber ziemlich gut im Haus aus, muss ich sagen. Ne? Green. wir okay, welche rein. Muss es auch gleich irgendeine Falle geben, oder? Nicht. Also ich, im Zweifel verpasse ich wahrscheinlich einfach Bring nur das Timing. Und wir haben schon wieder verloren. Ach, das ist quasi so ein Gegen die Zeiten-Modus. Ich schätze mal, vielleicht sogar zufällig äh, aneinander gereiht oder irgendwie sowas. Aber na gut. Ja, ich würde sagen. Das hat euch wahrscheinlich einen guten Eindruck über das Spiel gegeben. Die halbe Stunde ist es nicht geworden. Ich wusste nicht, dass es so schnell vorbei ist. Aber ich denke mal, wenn ich das jetzt nochmal starten würde, wäre es für euch langweilig. Es sollte ja auch nur ein, ein ungefährer Eindruck einfach sein. Ne? Also ich finde das Spiel herrlich. Es ist schön trashig. Es schreit so früh 90 er FMB. Und natürlich sehr, sehr brutal. Also ich muss mal echt schauen, ob ich heute Abend äh, vernünftig schlafen kann. <lacht> Ja, nicht. Ne, also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut, ihr Pandarinos. tschüss